Was sind die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren beim Verkauf von Produkten im Internet? Das erfahren Sie in diesem Video. Herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Lachmann-Anke. Ich bin Geschäftsführer der 3D-Agentur Visualtektor und ich zeige ich Ihnen heute am Beispiel eines Projektes, was wir für einen Kunden umgesetzt haben, was die drei wichtigsten Faktoren sind, die Sie beachten sollten, wenn Sie im Internet Produkte verkaufen wollen. Äh, Im Grunde ähm, ist das Verkaufen im Internet nichts anderes als das Verkaufen in einer Einkaufspassage oder in einem Ladengeschäft, weil letzten Endes sind die Kunden immer dieselben, ganz normale Menschen wie Sie und ich. Und wenn man das verstanden hat, dann muss man nur noch den kleinen Schritt tun und sich in einen Kunden hineinversetzen, um eine Ahnung davon zu bekommen, was ist denn wirklich für einen Kunden wichtig und welche drei Dinge sind notwendig, damit dieser Kunde letzten Endes ein Produkt bei Ihnen kauft. So, und ähm, gehen wir doch einfach mal mit dem Kunden in, äh, am Wochenende, am Samstag einfach mal einkaufen. Gehen wir mal shoppen. Ja? was passiert, wir fahren in die Innenstadt, die Sonne scheint, wie sie jetzt auch scheint und wir schlendern durch die Einkaufspassage. Und bei diesem Schlendern, das ist ein, ein Prozess, der der Inspiration dient, aber auch der Information dient, äh, wo sich ein potenzieller Kunde, also er weiß vielleicht noch gar nicht, dass er jetzt unbedingt dieses Produkt kaufen möchte, aber eben auch schon ein vorinformierter Kunde, jemand der schon aus einem ganz bestimmten Grund in die Innenstadt gekommen ist, um etwas ganz Bestimmtes zu kaufen, sich erstmal inspirieren lässt und erstmal Angebote vergleicht. Und zwar jetzt ohne auf Punkt und Komma zu achten, sondern einfach äh, ein bisschen Inspiration und Eingebung sucht. Ja? Das heißt, der erste wichtigste Punkt ist Inspiration. Geben Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, sich auf ihrer Internetseite neben technischen, allgemeinen und bildlichen Informationen einfach eine gewisse Inspiration zu holen. Zeigen Sie ihnen nicht nur das Produkt, sondern zeigen Sie ihnen die Lösung, die er mit diesem Produkt erhält. Ja? Und das am besten in verschiedenen Varianten. Hat sich der Kunde dann für ein, zwei Läden entschieden, beginnt tatsächlich das Vergleichen der einzelnen Produkte und er sucht in erster Linie Hilfe. Ja? Also, ähm, als als Kunde bin ich in erster Linie auch Laie, ja das ist äh, speziell im B2C Bereich, also im Business to Consumer Bereich ist der Consumer meistens der Laie, also er hat nicht viel Ahnung oder zumindest äh, hat er nicht das Wissen, was ein Fachhändler beispielsweise ähm, mitbringt. Also sucht der Kunde erstmal kompetente Fachberatung. Er lässt sich also beraten und ein guter Verkäufer und ein guter Berater die äh, stellen die richtigen Fragen ja? und die richtigen Fragen, das ist oft, äh, das, das, das fällt uns sehr, sehr stark auf als Agentur, die wir ja äh, im Internet halt genau solche Lösungen entwickeln und entwerfen, ähm, dass Fachhändler oft äh, im Detail sich verlieren, ja, also äh, es gibt oft um die Fragen, was unterscheidet uns denn von dem anderen und wie viel Millimeter können wir hier besser als die anderen das machen, aber das sind nicht die Dinge, die den Kunden interessiert, sondern den Kunden interessiert erstmal in erster Linie der Nutzen und den Kunden, der möchte erstmal wissen, ob denn der, der Verkäufer oder Berater, ob er kompetent ist und wie erfährt ein Kunde, der eigentlich ein Laie ist, ob der Verkäufer kompetent ist. Und da gibt es eine ganz einfache Regel und zwar, indem er die richtigen Fragen stellt. Wenn der Verkäufer eine Frage stellt, die exakt das Problem beschreibt, was der Kunde gerade hat, ja, dann zeigt er damit, dass er den Kunden versteht und dass er sich in den Kunden hineinversetzen kann. Und das genau ist der Schlüsselmoment, in dem eine gewisse Kompetenz auf den Verkäufer übergeht. Aha, er versteht, was mein Problem ist, also traue ich ihm es auch zu zu lösen. Ja? Das sind ganz einfach schritt. Das heißt, also es muss eine Beratung stattfinden, das ist jetzt der Tipp Nummer zwei, die aus Sicht des Kunden geschieht. Ja? Die Sichtweise des Kunden einnehmen, was ist denn dein Problem? Und übrigens, wir lösen die und die Probleme, aha, du bist der richtige Kunde für uns. Und aus Sicht des Kunden, du bist der richtige Händler für uns. So, und das Dritte ist natürlich, ähm, es muss die Möglichkeit geben, neben der Information und der Inspiration, Nachdem ich mich also informiert, inspiriert habe und beraten lassen habe, idealerweise über einen Online-Berater, also einen Konfigurator oder einen äh, 3D-Planer äh, beispielsweise, äh, nicht nur beraten, sondern indem ich schon auf spielerische Art und Weise mir mein persönliches Produkt, das das Problem in meinem speziellen Fall am besten löst, mir schon konfiguriert habe, schon zusammengestellt habe. Und das ist der Tipp Nummer 3. Geben Sie den Kunden die Macht, ein Stück weit die Macht selbst, die Produkte, die Varianten, Farben, Formen, Größe, aber eben auch zum Beispiel Kombinationen, die Sie vielleicht als Händler nicht unbedingt empfehlen würden, aber ähm, der Kunde möchte es in dem Augenblick, dann geben Sie ihm die Möglichkeit das zu machen und geben Sie ihn danach auch die Möglichkeit darüber nachzudenken. Also sprich, hat der Kunde sein Produkt konfiguriert beispielsweise? einer bestimmten Farbe, geben sie ihm die Möglichkeit, dieses konfigurierte Produkt auch herunterzuladen auf den Computer oder mit Freunden zu teilen und zu besprechen, ja? so dass er sich auch noch etwas mehr Sicherheit holen kann, ob denn die Entscheidung richtig war. Ja? Denn nicht alles, was mir ein äh, Fachhändler sagt, glaube ich auf den ersten Blick, weil der möchte ja nur verkaufen. Also das ist zumindest so auf die allgemeine Meinung. Ne? Also hole ich mir Sicherheit in der Familie oder bei Freunden und dafür muss es die Möglichkeit geben, sich das Ganze noch mal zu überlegen, also in einer Form von zum Beispiel in einer PDF, äh, wo man noch mal ein Bild sieht, wo man das Produkt noch mal beschrieben sieht und vielleicht eben auch mit der Möglichkeit, dass man es teilen kann, ein sozialen Netzwerk wie Facebook beispielsweise und sich noch mal Rat von Freunden holen kann. Was sagt ihr denn dazu? Sind denn die Schuhe oder ist denn äh, beispielsweise der Schrank, äh, würdet ihr das auch so machen oder was, was habe ich vergessen? Ja. So, jetzt möchte ich Ihnen gerne noch äh, das äh, versprochene Beispiel zeigen von unserem Kunden Brückmann Traumkappen. Ähm, wie Sie hier sehen, auf äh, seiner Stadtseite sind äh, bereits einige Konfiguratoren äh, zu sehen, äh, mit denen diverse Produkte verkauft werden. Unter anderem eben hier äh, der neueste Konfigurator von einem Müllbox-System. Klickt jetzt nicht gerade sehr spannend, ist aber eben ein wichtiges Thema äh, für viele Hausbesitzer oder eben Eigentümergemeinschaften, die nicht wollen, dass ihre Müllcontainer da einfach so auf der Straße rumstehen. Und dafür gibt es eben jetzt einen Konfigurator äh, mit dem... Äh, diese drei von mir angesprochenen ähm, wichtigen äh, Dinge, nämlich einmal die Freiheit äh, zu konfigurieren, das äh, Ganze, die Inspiration sich zu holen und äh, eine kompetente Online-Beratung, die auf spielerische Art und Weise äh, den Kunden auch mitnimmt und ihm trotzdem die Freiheit gibt, eben die eigenen Entscheidungen zu treffen. So, die Startseite ähm, zeigt erstmal äh, drei verschiedene Möglichkeiten, äh, in die Konfiguration einzusteigen. Entweder man äh, konfiguriert das erste Mal, dann hat man hier die Möglichkeit, äh, sich zumindest mal auszusuchen, welche äh, Anzahl an Boxen man äh, konfigurieren möchte. Äh, oder man war bereits einmal da, das ist diese Möglichkeit 3, nämlich dass man äh, dem Kunden Zeit gibt, äh, sich das Ganze nochmal... Äh, zu überlegen oder äh, bei Freunden nochmal Rücksprache zu halten. Dafür gibt es dann einen Code am Ende der Konfiguration. Ähm, wenn man den hier einfügt, kann man genau an dieser Stelle weitermachen, weiter konfigurieren. Oder eben man ist beispielsweise eine Hausverwaltung und hat äh, öfters mal ähm, dieses Problem, dass man ähm, die Müllcontainer ähm, nett umpacken will oder ähm, verkleiden will und loggt sich dann hier mit seinem Konto ein und kann mit einem, einer alten Konfiguration fortfahren. So, aber wir beginnen einfach mal hier mit einer neuen Konfiguration, klicken auf ähm, drei Boxen und äh, das erste was passiert, äh, ich sehe erstmal in einem 3D-Fenster einen Vorschlag. Das ist mit Sicherheit nicht der Vorschlag, den ich mir vorstelle, aber zumindest inspira Thema Inspiration, ich sehe erstmal, dass etwas da ist und kann schon mal anfangen zumindest ähm, ein wenig rumzuspielen eine kleine äh, Eigenheit hier äh, sobald ich auf eine der Türen oder eine der Klappen klicke geht die auch auf bzw. wieder zu so dass ich mich auch mal innerhalb der Box äh, orientieren kann und mir das mal ansehen kann So, jetzt kommen wir zu unseren drei Themen äh, das erste Thema ist die Inspiration das finden wir hier auf der rechten Seite das heißt äh, unser Kunde Brückmann Traumgarten hat schon viele verschiedene Box-Systeme, die halt aus Erfahrungswerten äh, ziemlich oft konfiguriert werden, ähm, in einer Vorauswahl zur Verfügung gestellt, direkt mit einem kleinen Preis versehen. Und die kann sich der äh, äh, Kunde hier per Track and Drop einfach hineinziehen. Wird noch mal kurz gefragt, ob äh, das denn, ob er das dann wirklich machen will, weil alle Änderungen verloren gehen. Und äh, sie dann eben auf sehr einfache Art und Weise bereits das fertige Produkt und bereits schon äh, vor Design vorkonfiguriert hat er sich für eines dieser Varianten entschieden hat sich äh, inspiriert ähm, dann äh, kommt das eigentliche Konfigurieren das heißt er äh, möchte sich sein eigenes Produkt zusammenstellen ja, das ist diese diese Freiheit äh, die ich vor uns angedeutet habe also die Macht das Produkt selbst zu verändern und das kann er dann hier unten mit diversen Button machen, zum Beispiel kann er eben äh, die Richtung der Tür ähm, selbst bestimmen geht es nach rechts oder geht es nach links auf beispielsweise hier oder er kann äh, ein anderes Design ähm, sich zusammenstellen nach freiem Belieben Und wenn etwas mal nicht funktioniert dann gibt es auch einen Hinweis, das ist eben genau der Punkt, es ist ein Online-Berater. Das heißt, in dem Fall äh, wird äh, für das Produktset äh, ein überflüssiges äh, Element gekauft und darauf wird eben hingewiesen. Ähm, und ja, so kann sich der Kunde halt äh, seine eigenen individuellen äh, Vorstellungen verwirklichen von so einem System ist natürlich jetzt hier etwas, ähm, ja, etwas nicht gerade so kreativ, aber das ist die äh, vorher beschriebene Freiheit, ähm, die der Kunde sich eben nehmen kann, Dinge zu tun, die vielleicht nicht ganz so, so sinnvoll sind. Was immer ein großes Thema ist, äh, ist die Vorstellungskraft der Kunden. Jetzt ist ja dieses äh, konfigurierte System auf einem grauen Hintergrund. Man kann zwar rein- und rauszoomen, sich das von allen Seiten ansehen, aber wie sieht es denn jetzt nun eigentlich aus, äh, am äh, ende des tages bei mir vor der haustür und dafür gibt es hier eine kleine möglichkeit man kann nämlich ein hintergrundbild reinladen ja, das heißt man macht ein foto von äh, seinem haus und lädt dann oder von der von der ecke in der die äh, container halt stehen und lädt dann das entsprechende bild hier hoch und dreht sich dann äh, das gerade eben konfigurierte produkt in die richtige richtung und versucht es dann in die situation einzupassen ja, das ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach, aber es ist für viele äh, Menschen wichtig, weil die Vorstellungskraft eben nicht so weit reicht, dass man sich das Ganze ähm, jetzt in die richtige Situation vorstellen kann. Und vor allen Dingen, man kann nochmal Farben und so weiter vergleichen. So, und die dritte und letzte und meiner Meinung nach auch wichtigste Möglichkeit ist, dass man sich die Zeit nochmal nehmen kann, darüber nachzudenken oder es gegebenenfalls seinen seiner Familie, Freunden zu zeigen, ist die Möglichkeit, das Ganze hier zu teilen, auf Facebook oder Pinterest oder eben als PDF auszudrucken. Und das da passieren zwei ganz nette äh, Dinge, zum einen habe ich nochmal einen, einen Überblick über das, was ich mir da gerade zusammen konfiguriert habe, sehe nochmal den Preis. Kriege meinen Code, mit dem ich später weitermachen kann, der auch direkt verlinkt ist, das heißt, wenn ich hier draufklicke, komme ich direkt wieder auf die Internetseite, auf den Konfigurator, der dann äh, genau an dieser Stelle äh, weiter bedient werden kann. Und ich habe eine Übersicht, was denn für Einzelteile ähm, ich da jetzt genau äh, kaufe, inklusive aller Hinweise zur Holzpflege und Pflanzenschalen und so weiter, alles was sein muss. Aber jetzt passiert auch noch eine zweite Sache, nämlich dieses PDF liegt er jetzt bei mir und in meinem Ordner Downloads. Ja, Bei jemand anders liegt das dann auf dem äh, Desktop. Und somit äh, habe ich auch nach der Konfiguration, nach dem Verlassen der Internetseite, immer noch etwas, was ich zu Hause bei mir letzten Endes in meinem Reich äh, niedergelegt habe und wo ich später wieder drauf zurückgreifen kann. Ja. So, das sind im Grunde die drei wichtigen Dinge, die Sie beachten sollten, wenn Sie einen Online-Berater, also äh, die äh, Beratung, die sonst ein Verkäufer oder ein Händler im Geschäft oder beim Kunden direkt vor Ort ähm, äh, vorgenommen hat, wenn Sie das im Internet äh, abbilden wollen, worauf Sie unbedingt achten müssen, damit das Ganze erfolgreich wird. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Zeit. Wenn Sie Fragen haben, dann kontaktieren Sie uns, jederzeit gerne. Wir sind äh, unter wirtschaftswunder nowde äh, erreichbar, dort finden Sie auch weitere Videos, die Ihnen helfen äh, werden, im Internet erfolgreich Produkte zu verkaufen und dort finden Sie auch, auch äh, unsere Kontaktdaten, wir freuen uns über jede Anfrage und Freuen uns auch, wenn Sie uns kontaktieren. Vielen Dank und schönen Tag noch.